Die sechste Übung im High Rocks ist das Farmer's Carry. Davon 200 Meter insgesamt. Dabei nimmt man die Gewichte auf jede Seite auf und geht die 200 Meter. Um sich darauf gut vorzubereiten, zeigt euch Gordon heute rumänisches Kreuzheben. Dafür nimmt er einmal die Gewichte auf. Achtet dabei darauf, dass der Rücken gerade ist, die Knie leicht nach außen, wie bei einem Squat. Einmal aufrichten, ausatmen, schön in die Streckung gehen und idealerweise in der Vorbereitung 4 x 20 Wiederholungen Genau. So, und jetzt bist du dran.